Guten Morgen. Da klappt es. Ja, da klappt es auch. Super. Ich dachte für heute, weil es einfach so warm und so heiß ist, dann nehme ich ein ganz einfaches Thema, so wie Versöhnung. Dann sind wir durch in zehn Minuten, dann können wir nach Hause gehen, schwimmen gehen und so weiter und so fort. Na, schön wäre es, aber Gott hat es mir auf dem Herzen gelegt und ich hoffe, dass dass ich das rüberbringen kann, weil es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich möchte beten, bevor ich dann los predige. Vater im Himmel, danke, dass du Gott bist. Danke, dass du immer noch der Gleiche bist, egal ob es warm oder kalt ist, egal ob es gut, uns gut geht oder nicht gut geht. Ähm, Herr, danke, dass du konstant bist in unserem Leben. Du bist treu und wir, wir beten dich an, wir lieben dich und wir loben dich. Und Herr, bitte schenk du jetzt äh, offene Herzen, schenk mir die richtigen Worten Herr. Und wir beten, dass du in dieser Zeit verherrlicht wirst. Amen. Tars Saada wurde in Gaza geboren. Und er ist dann im Ausland aufgewachsen und ist wieder zurückgekehrt zu den palästinensischen Gebieten und war ein Freiheitskämpfer für die palästinensische Befreiungsorganisation, der PLO. Und er war der Fahrer, der Autofahrer für Yasser Arafat und hat als Scharfschützer gearbeitet. Er hat geträumt davon, wie er Juden umbringen kann. Und dann hat er eine Begegnung mit Gott. Und plötzlich war alles anders und plötzlich diese Freiheitskämpfer aus der palästinensischen Befreiungsorganisation liebt Juden. Und er liebt das Volk Israel und er merkt, dass Gott in ihm so eine richtige Herzungsänderung gemacht hat. Und heutzutage äh, leitet diesen Mann mit seiner Frau äh, eine Mission oder einen Dienst, eine Organisation zu Muslimen. Das heißt Hope for Ishmael, Hoffnung für Ishmael. Und in seiner äh, früheren Zeit, als er zum Glauben gekommen ist, hat er in Israel mit äh, einigen messianischen Juden zusammen gepredigt und über Versöhnung gesprochen. Und es war ganz, äh, ganz, ganz kraftvoll und mächtig, wie er das rübergebracht hat. Und wir haben auch ein DVD von dem gemacht. Wer Interesse daran kann, äh, mit mir nachher sprechen. Äh, aber wir lieben solchen Geschichten, oder? Wir lieben es, wenn so, so etwas, so, wenn so jemand so etwas erlebt. Jemand, der Hass hat in seinem Herzen, es wird, es wird ersetzt mit diesem Liebe, Liebe von Gott. Und wir denken, ja, Halleluja, wir sind dabei. Aber das ist nicht eine normale Geschichte, oder? Das von Tass. Das ist keine normale Geschichte, die wir vielleicht jeden Tag erleben. Und das bringt mir dann zur Frage, wie ist Versöhnung möglich? Versöhnung, wie Tassade erlebt hat. Wie ist Versöhnung möglich zwischen Juden und Araber, zwischen Israelis und Palästinenser? Das ist ja für, also mein Spezialgebiet. Aber wie ist es möglich zwischen uns und unseren Feinden? Ich sage Feinden zwischen Anführungszeichen, weil ich weiß, wir haben ja keine Feinden, oder? Im Normalfall. Vielleicht träumen wir nicht von dem Tod von unseren Feinden, die wir nicht haben. Aber tagtäglich müssen wir uns mit anderen versöhnen. Der, der verheiratet ist, weiß wovon. Ich rede, aber auch Arbeitskollegen oder Freunden oder sogar mit der BVG-Busfahrer, wenn er die Tür wieder vor meiner Nase schließt. Oder vielleicht beim Netto, mit dem Nettoverkäufer und so weiter und so fort. Also Versöhnung ist ein allgegenwärtiges Thema. Wir finden jeden Tag, es gibt Konflikte, es gibt Streite und wir müssen uns immer wieder versöhnen. Aber bei allem müssen wir zuerst definieren, wovon wir reden. Was ist Versöhnung eigentlich? Wenn ich eine Definition brauche, gehe ich immer zum Wörterbuch. Und äh, das Wörterbuch äh, für also mein bevorzugtes Wortebuch ist Duden und Duden sagt Folgendes über Versöhnung. Versöhnung ist mit jemandem nach einem Streit wieder Frieden schließen, sich vertragen, veranlassen, nicht länger zu grollen, zu harden, besänftigen. Hört sich gut an und mit anderen Worten könnte man das so sagen, Versöhnung heißt keinen Streit mehr zu haben, kein Groll mehr zu haben aber nicht unbedingt eine blühende Freundschaft mit jemandem zu haben. Laut Duden, laut unserer modernen Definition. Aber die biblische Definition, wie ihr, ihr, ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist ein bisschen anders. Es geht ein bisschen weiter. Das hört sich gut an. Aber die Bibel sagt noch was dazu. Wir fangen an im Alten Testament. Im Alten Testament, interessanterweise, gibt es kein Wort für Versöhnung. Nicht wie wir das kennen, nicht so wie ich äh, das eingeblendet habe bei der Definition. Sondern es gibt eine, ein Wort, das eigentlich Sühne heißt oder eine Wiedergutmachung. Und das heißt Kapara. Und Kapara, also der ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort, ist zudecken. Zudecken. Die Sünden sind zugedeckt. Und das Ort im Alten Testament, wo äh, Versöhnung geschehen ist, war ja auf dem Bundeslader, in der Allerheiligster. Da musste das Blut raufgesprengt werden. Und das heißt auf Hebräisch Kaporet, das Ort, wo unsere Sünden zugedeckt sind. Eine Deckel ist obendrauf äh, gemacht. Und das erinnert mich an den Vers aus Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Streit. Aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Das ist ein anderes Wort auf Hebräisch, aber trotzdem, ich finde da eine schöne Parallele. Und was wir lernen durch diese Idee, ist nicht nur zum Beispiel, ich mache etwas falsch gegen irgendjemandem anders oder gegen Gott. Da bin ich auf Minus, vielleicht Minus 1. Versöhnung heißt nicht, dann wieder auf Null zu kommen. So wie es war davor. Versöhnung heißt, noch einen Schritt weiter zu gehen und von minus eins nicht nur auf null, sondern auf plus, plus eins. Und das beste Beispiel davon in dem, äh, in dem Alten Testament, finde ich, ist die Josef-Geschichte. Da hast du eine, eine völlig krasse Geschichte von einem Mann, der verraten worden ist von seiner ganzen Familie, außer vielleicht seinem Vater, er ist versklavt worden, er ist im Gefängnis in einem anderen Land. Alles dank seiner Familie, dank seiner Brüder. Und am Ende, was tut er? Er rächt sich nicht. Und er bringt es nicht wieder von minus 1 auf null und sagt, okay, ich vergebe euch. Sondern als quasi König von Ägypten sorgt er für seine Familie, dass seine Familie eine äh, Hungersnot überlebt. Minus 1, null. Plus eins oder plus zehn oder was auch immer wir äh, verwenden wollen. Dann kommen wir zum Neuen Testament. Und ja, im Neuen Testament gibt es die ga ganz klassischen Versen, äh, die also vor allem von Jesus. Und die haben wir alle schon mal gelesen. Vielleicht als Kleinkind, wenn du im Glauben aufgewachsen bist oder wenn du dazugekommen bist, finde ich, die sind einige von den ersten Versen, die wir äh, lesen. Also äh, zum Beispiel über Rechen. Matthäus 5, 38 bis 42, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, Jesus, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vorgerecht gehen und dein, äh, dein Hemd nehmen will, dem lass auch dein Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ganz klassischer Jesus-Verst. Und wir lesen das und wir sagen, ja, boah, ist das nicht hammermäßig. Das ist super. Ja, Jesus. Genau deswegen sind wir an Jesus gläubig, wegen solchen äh, äh, Statements von ihm. Oder Liebe für Feinde. Matthäus 5, 43 bis 45. Jesus wieder. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über böse und gute und lässt es regnen über gerechte und ungerechte. Und da sind wir wieder dabei, oder? Ja, Jesus, super, wir stehen dahinter, wir sind voll dafür. Was für schöne Versen über Vergebung, Versöhnung. Noch etwas von Jesus, Matthäus 18, 21 bis 22. Hier geht es wirklich nur um Vergebung. Da trat Petrus zu ihm und sprach, ich muss dazu sagen, ich liebe Petrus. Petrus ist einfach der ehrlichste Typen im, im Neuen Testament, finde ich. Und er kommt immer mit seinen guten Ideen. Und ich denke, wir sind halt Petrus, oder? Also er kommt zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Ich muss dazu sagen, in den rabbinischen Schriften im Judentum ist vorgeschlagen, dass man vergibt bis zum dreimal. Also Petrus war schon ganz großzügig da, bis zum siebenmal. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Und gleich danach erzählt Jesus eine Geschichte. Und hier im Neuen Testament finden wir wieder dieses Prinzip von minus eins, null plus eins. Denn er erzählt eine Geschichte von einem äh, Knecht, der einem König extrem viel Geld äh, zurückzahlen muss. Und er kann das sich nicht leisten. Es geht um Millionen von Euros. Und der König sagt, okay, ich vergebe, ich vergebe dir den Schuld, du musst es nie zurückzahlen. Also minus 1 auf 0 wäre vielleicht, ich gebe dir eine Verlängerung. Aber minus 1 auf plus 1, du, du musst es nie wieder zurückzahlen. Schon krass. Aber dann geht der gleiche Knecht raus und er geht zu jemandem anders, der ihn vielleicht 1.000 Euro schuldet, schon eine Menge, aber nicht gleich zu Millionen von Euros. Und er sagt, gib mir das Geld zurück. Und der andere sagt, bitte sei gnädig, ich brauche noch ein bisschen Zeit und ich werde alles zurückzahlen. Und er sagt, nein, du gehörst ins Gefängnis. Der König hört davon und ist natürlich komplett aufgeregt und schmeißt diesen ungroßzügigen Tücken Ungnädige Typen ins Gefängnis. Oder wir haben auch das ganze klassische Geschichte der verlorene Sohn. Ein junger Mann, der weggeht von seiner Familie, nimmt das ganze, die ganze Erbe mit, alles was er hat, richtig viel Geld und geht, äh, macht sein Abenteuer, geht ins Ausland verbringt sein oder, oder gibt sein ganzes Geld aus, macht viele Freunde, aber wenn das Geld weg war, dann hat er nichts mehr. Und er war am Boden zerstört mit nichts übrig und dann sagt er, okay, was ich tue, ist eigentlich ganz blöd. Ich gehe zurück zu meinem Vater und ich werde für ihn als Sklave arbeiten. Das wäre vielleicht von minus eins auf null. Als Sklave arbeiten, um meine Schuld zurückzuzahlen. Aber dann geht er zurück und der Vater flippt völlig aus und sagt, ich liebe dich, super, dass du wieder da bist. Natürlich, er redet nicht von, du musst mir etwas zurückzahlen, du musst als meine Sklave arbeiten. Minus eins, null, plus eins. Wie können wir das alles zusammenfassen? Das von Duden, moderne Version, Alten, Neuen Testamenten, wie können wir das zusammen, äh, zusammenfassen? Was ist dann Versöhnung? All diese Inputs, die wir haben, äh, um das zu definieren. Ich finde, Versöhnung ist ein Paket von verschiedenen Elementen. Erstens, nicht rächen. Das Beispiel, Josef hat sich nicht gerecht gegen seine Familie. Als, als quasi König vom Ägypten hätte er seine ganze Familie töten können, legal. Ich weiß, vielleicht träumen wir davon manchmal zu tun, aber das ist halt dann illegal. Bei Josef wäre es legal gewesen. Oder Jesus, die andere Backe äh, äh, anbieten. Also nicht rächen. Und nachdem wir nicht, uns nicht gerecht haben, Vergebung. Jemand vergeben. Siebenmal, mal siebzig Mal sollen wir vergeben. Vergebung ist für mich. Äh, anders definiert, ich hege keinen Groll mehr gegen jemanden anders. Ich habe das völlig losgelassen. Dann brauchen wir eine Sühne, wir brauchen eine Wiedergutmachung, wie die Opfer im Gesetz auf diesem Kaporet. Oder wie Josef und seine Brüder. Oder wie der verlorene Sohn. Er wollte was zurückgeben in seinem Vater, er wollte als Sklave arbeiten. Es muss diese äh, Bereitschaft da sein, um eine Wiedergutmachung, auch wenn der andere Partei das nicht haben möchte. Und letztens vergessen, oder besser gesagt, nicht aktiv daran erinnern. Josef erinnert sich nicht aktiv an das Verraten von seiner Familie. Der Vater bei der Geschichte von der verlorenen Sohn, man liest nichts davon, dass als der Sohn zurückgekommen ist, ja, das hast du mir angetan, das hättest du das nicht, nie tun, deine Erbe einfach nehmen und verschwinden. Das geht gar nicht, aber ich, ach, okay, ich vergebe dir. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, das ist unsere Definition von der Versöhnung. Und das ist das, was wir als Gläubigen an Jesus ausüben können oder sollen. Nicht rächen, vergeben, sühnen und dann vergessen oder das nicht mehr daran erinnern. Und wenn wir das gelesen haben, vielleicht ist unsere Reaktion dazu, das kann kein Mensch. Oder ich hoffe mindestens, das es deine Reaktion. Weil das, was dort gestanden ist, ist einfach Gottes Standard, was viel zu, viel zu hoch ist für uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich habe das öfters gehört, ich habe das auch einige Male gesagt, das kann kein Mensch. Gott, du kannst das sicherlich nicht von mir verlangen. Zum Beispiel all diese Menschen, die Tazza als er als Freiheitskämpfer oder Terrorist gearbeitet hat, dass diese Menschen sagen, was, du verlängst von mir, einem Terroristen zu vergeben? Gar nicht. Oder vielleicht sagen wir, okay, ich bin bereit, mich zu versöhnen mit, mit, mit jemandem, aber nur, wenn er sich entschuldigt als erstes. Ach, das ist ganz klassisch, oder? Wir haben einen Streit mit jemandem. Ich kenne das von meiner Ehe. Wir haben einen Streit, wir sitzen da, getrennt in unseren Ecken. Und es ist so wie ein Showdown. So wie im, im, im Wild West. Mit den. Wer geht als erstes? Wer sagt als erstes Entschuldigung? Ich warte, bis die andere Person das gemacht hat. Bei mir war es auch mit meiner Mutter übrigens oder meiner Eltern immer. Ich habe immer gewartet, gewartet, gewartet, bis sie das nicht mehr ausgehebt haben. Und dann haben ich gesagt, okay, Entschuldigung. Oder vielleicht noch etwas Ehrliches bei der Versöhnung. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, diesen Menschen zu vergeben. Ich habe es versucht, mich mit ihm zu versöhnen, aber er will das nicht. Oder ich kann es nicht. Oder ich kann es nicht vergessen. Warum soll ich das vergessen? Und das ist, die sind die ganz menschliche äh, und natürliche Reaktionen zu äh, das Thema von Versöhnung. Die Idee dahinter ist, wir können es nicht in unserem Kraft. Wir können es nicht in unserem Kraft, weil in unserer menschlichen Natur gibt es diese, diese Bereitschaft zu versöhnen gar nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen genau der Gegenteil machen. Wir wollen uns rächen, wenn jemand mir was Böses tut. Meine, meine instante, meine sofortige Reaktion: Ich mag ihm zurückhauen. Ich mag ihm zurückanschreien, weil er hat mich angeschreit. Oder hat was von mir gestohlen, dann stehle ich etwas von ihm. Tausende Beispiele. Oder nicht vergeben. Das ist auch sehr, sehr menschlich. Ich werde, und das hast du öfters gehört, vielleicht hast du es auch in deinem Herzen gesagt, ich werde ihm oder ihr nie vergeben. Ich werde ihm nie vergeben für das, was er mir angetan hat. Wir wollen diese Grollen Groll in unserem Herzen aufheben. Oder vielleicht auch noch klassisch dazu, ich werde es nie vergessen. Vielleicht werde ich vergeben, aber ich werde es nie vergessen. Und dann äh, jedes Mal, wenn es äh, für mich ganz optimal ist, dann bringe ich das wieder hoch. Das passiert auch in der Ehe übrigens. Das hast du nochmals gemacht, wie vor zehn Jahren, als wir im Urlaub waren, auf dem Insel da und da, wo du das auch da und da gemacht hast. Ja, das machen wir auch teilweise. Ne? Aber ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Es ist nur, nur in meiner Ehe, in meinen Freundschaften, die ich solchen Sachen aufspeichere in meinem Herzen. Als Waffe. Das ist wirklich wie Munition. Ne? Man speichert das ab in seinem Munitionslager, äh, sodass man jederzeit bereit ist zu kämpfen mit dem, was schon gewesen ist. Versöhnung ist zu schwierig. Versöhnung ist zu schwierig. Dieses ganze Paket von diesen vier Sachen schaffen wir nicht alleine. Vielleicht schaffen wir eine oder zwei von denen. Vielleicht können wir Eventuell vergeben. Vielleicht können wir eventuell nicht rächen. Normalerweise, wenn der andere Partei größer ist als, als uns ne, in der Schule, da rächst du nicht gegen dem Kind, der, der groß und stark ist. Das kannst du nicht. Aber wir können das nicht alles tun von unserem Herzen, weil es ist nicht Teil von unserer menschlichen Natur. Das geht nicht. Dann warum, äh, warum verlangt Jesus das von uns? Weil er weiß, dass in ihm können wir alles tun. Und das ist genau die Antwort auf die Frage, wie kann, wie kann ich Versöhnung haben? Nur in Jesus, nur durch das Evangelium. Und wenn wir realisieren, und ich meine hier nicht mit dem Kopf, wenn wir realisieren im Herzen, wenn wir erleben, was für eine Liebe Gott hat für uns, dann können wir erst uns mit anderen versöhnen. Der einzige Grund, Warum Tassada, ein ehemaliger Terrorist, sich versöhnen kann mit Juden und Israelis, ist nicht nur, weil er eine Schulung gemacht hat oder eine Ausbildung oder, oder Counseling, wie man sich versöhnen kann. Nein, hat Gott erlebt in seinem Leben, in seinem Herzen. Und vielleicht wissen wir das theoretisch in unserem Kopf, aber wenn wir, wenn wir merken, was Gott uns vergeben hat, dann ist die natürliche Reaktion, die geistige natürliche Reaktion, das Gleiche zu tun. Und ich kann mich gut daran erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin und ich realisiert habe und nicht mit meinem Kopf, sondern mit meinem ganzen Sein, was Gott für mich getan hat, war ich sprachlos. War ich komplett sprachlos. Denn wir haben Gott Schlimmes angetan. Er hat uns für Gutes geschaffen und wir haben seine Welt zerstört. Er hat uns Gutes gegeben. Alles, Alle gute Gaben kommen von Gott. Aber wir anerkennen das nicht. Wir sagen, ja, ich habe dasselbe geschafft. Oder vielleicht was von einer anderen Quelle. Und Gott hat uns gut gemacht. Das finde ich so traurig, ne? Als er uns gemacht hat, als Menschen gemacht hat, sozusagen der Gipfel von seiner Kreation, hat er gesagt, das ist sehr gut. Gott hat uns sehr gut gemacht. Und wir haben uns danach kaputt gemacht. Das Evangelium sagt Folgendes. Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben. Er rächt sich nicht. Erster Punkt. Und er hätte aller Recht, auf der ganzen Welt die ganze Menschheit zu zerstören in einem, in einem Moment. Und keiner könnte sagen, du bist kein guter Richter. Aber wir haben alle gegen Gott rebelliert. Aber er tut das nicht. Er rächt nicht. Er liebt weiterhin. Er versorgt allen Menschen. Habt ihr das gemerkt, was Jesus gesagt hat? Sonne geht auf, Sonne geht runter, Regen kommt, Regen fällt runter, auf allen Menschen. Nicht nur auf die guten Menschen, sondern auf die schlechten Menschen, auf alle Menschen. Gott sorgt für jeden, nicht nur die, die ihm Loblieder singen, sondern auch die, die in seinem äh, Gesicht spucken, die, se die seinen Faust in seinem Gesicht schwingen. Gott vergibt uns, er hegt kein Groll mehr gegen uns für dem, was wir ihm gemacht haben. Und er sorgt selber für die Sühnung, diese Wiedergutmachung. Man würde erwarten, dass wir was tun müssten. Und Das ist eigentlich, was alle Religionen sagen. Oder wir müssen gute Menschen sein, wir müssen etwas tun, sodass wir zu Gott kommen können. Und Gott sagt, nein, das könnt ihr nicht, das schafft ihr nicht. Also ich mache die Wiedergutmachung, ich mache die Sühne, ich schenke meinem Sohn als wir Feinde waren, als wir Feinde waren, als ob ich einer von meinen vier Kindern opfern würde für einen Feind von mir. Nie im Leben. Und bei Gott war es so. Und dann vielleicht das Beste beim ganzen Paket, Gott vergisst was passiert ist und erinnert sich nicht mehr an unseren Fehlen. Und hier, wenn ich sage, Gott vergisst, ich meine nicht, dass Gott irgendwie Demenz hat oder Gott, dass Gott Amnesie hat und oh, oh, oh, oh nein, das ist eine aktive Nicht-Daran-Erinnern. Und das ist richtig cool. Da haben wir zwei Versen, Jeremia 31, 34 Gott sagt, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ach, Halleluja, Halleluja. Er denkt nicht einmal dran. All dem Blödsinn, was du in deinem Leben gemacht hast, Gott denkt nicht einmal dran. Er hat schon vergeben, wenn du zu, zu Jesus gehörst. Oder Micha 7, Vers 19. Er wird sich wieder bei uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Corrie ten Boom äh, war eine bekannte Holocaust-Überlebende und sie hat gesagt, äh, Gott schmeißt unseren Sünden in dem tiefsten Meer und ähm, stell, äh, stellt ein Schild neben dem Meer, wo drauf steht, Fischen verboten. Finde ich schön, oder? Fischen verboten. Nicht wie wir, na? nicht für unsere Munitionslage aufbewahren, sodass wir das wieder wieder tun können. Wenn wir zu Gott kommen und das ist was das bedeutet, wenn wir zu Gott kommen, nachdem wir die gleiche Sünde gemacht haben zum x-ten Mal, 70 Mal, 7 Mal und wir sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich das noch wieder getan habe. Er sagt, was? Was meinst du mit noch, schon wieder? Weil das ist alles vorbei. Alles vorbei. Die ganze Weltgeschichte ist eine Geschichte der Versöhnung. Versöhnung zwischen Gott und uns. Vom Anfang an bis zum Ende. Und deswegen ist das Thema so wichtig. Wir kommen zu einem wunderbaren äh, äh, Stelle, Bibelstelle, das uns noch mehr dazu erklärt. Paulus sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So nun sind wir Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott sich selbst versöhnt. Entschuldigung, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Jetzt kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen, zu unserer ursprünglichen Frage. Wie ist Versöhnung möglich? Zuerst muss man alles mit Gott klären. Man muss eine neue Schöpfung werden. Gerade in dieser Stelle hat Paulus gesagt, das Alte ist vergangen. Wenn du Versöhnung haben möchtest, musst du zuerst Jesus gehören, sonst kannst du keine Versöhnung, keine echte, lebendige Versöhnung haben. Versöhnung war für Tsaada nur möglich, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Versöhnung in Israel zwischen Juden und Araber, jüdische und arabische Pastoren, die zusammen sind in einer Bibelschule, ist nur möglich weil sie zum Glauben gekommen sind. Sie haben diese Versöhnung zwischen sich und Gott erlebt und deswegen können sie das praktizieren zwischen sich und anderen Menschen. Doch diese Liebe, die wir erfahren haben, können wir uns dann mit anderen versöhnen. Aber wir müssen neu ergriffen werden von dem Evangelium. Und deswegen ist das Evangelium so wichtig. Das Evangelium ist, kein, ist nicht die Basics, ist nicht das Fundament, von dem alle anderen Sachen kommen. Es ist alles. Es ist alles. Deswegen sagt Jesus zu den Epheser, ihr braucht euren ersten Liebe wiederzufinden. Denn wir werden alle kalt, oder? Ich zumindest. Hartherzig. Ich lebe in dieser Welt, wo ich alles Mögliche sehe, wo diese Polarisierung existiert, wo Hass wieder hochkommt und ich werde kalt und ich mag mich nicht versöhnen. Und dann muss ich kommen zu Gott und sagen, Gott, bitte zeig mir wieder deine Liebe für mich, so dass ich Liebe haben kann für andere Menschen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann hat er uns diesen wunderbaren Dienst der Versöhnung gegeben, Manchmal denken wir, wir sind einfach äh, unwichtige Personen. Aber hier in dieser Stelle, die ich gerade gelesen habe, sagt Paulus, Gott hat dir eine Berufung gegeben. Ja, du, wenn du denkst, dass du unwichtig bist, Gott hat höchstpersönlich dir eine Berufung gegeben. Ein Friedensstifter zu sein, einen Dienst der Versöhnung auszuüben zwischen anderen und Gott. Du kommst zu jemandem anders und sagst, hey, du musst dich versöhnen mit Gott. Zwischen anderen und uns. Ich muss mich versöhnen mit dir. Zwischen anderen und anderen. Hey, ihr zwei, kommt mal zusammen, ihr müsst euch versöhnen. Das ist unsere Berufung. Wir sind Botschafter. Es ist nicht spannend, ich hoffe, dass es spannend für, ist für dich. Also Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Wir müssen eine letzte große Frage stellen, bevor wir alles wieder zusammenfassen. Warum sollen wir uns versöhnen überhaupt? Und das ist vielleicht etwas, was im Hinterkopf liegt. Weil, wie gesagt, aus der menschlichen Natur wollen wir uns nicht versöhnen. Wir wollen lieber grollen, wir wollen lieber nicht vergeben, wir wollen lieber Rechen ausüben. Warum sollen wir uns versöhnen? Ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott irgendwie ein Spaßverderber ist. Und wenn Gott sagt, du darfst es nicht machen, dann denken wir, er mag das nur, er mag das nur sagen, um mir von meinem Spaß zu berauben. Das ist nicht so. Vielleicht denken wir, es fühlt sich besser an zu grollen. Aber wir sagen das, weil wir wollen, dass die andere Person leidet aber das funktioniert nicht. Das ist, als ob ich zum Beispiel mir mit einem Messer schneiden würde und hoffen, dass der andere Person die Schmerzen spürt. Das geht nicht. Wenn ich einen Groll hege, dann tue ich mich selber weh und die andere Person hat keine Idee davon. Und es, und es äh, hat nichts zu tun mit denen. Das Beste für dich, und es ist egal, ob du gläubig bist oder nicht gläubig, ob du egoistisch unterwegs bist oder nicht, das Beste für dich ist, Versöhnung, das ist das Beste. Wenn du vergibst, wenn du dich versöhnst, wenn du das tust, dann kommst du aus einem geistigen Gefängnis und dann bist du frei. Und du kannst diese Liebe in deinem Leben wiederhaben und nicht diesen Hass, das kommt von diesem Groll. Das ist auch übrigens das Beste für alle Parteien. Denn wenn wir einen Groll hegen, wenn wir hassen in unserem Herzen, dann sind wir in einem geistlichen Gefängnis. Ich und die andere Person. Und ein Teil davon ist zu sagen, wenn ich vergebe, ich lasse die andere Person raus aus diesem Gefängnis. Sie dürfen freigehen. Und ich darf auch aus, raus aus diesem Gefängnis. Und manchmal mit Versöhnung ist es so, dass du vergeben kannst. Aber die andere Person vergibt dir nicht. Aber das ist die erste, der erste Schritt. Du kannst nicht sagen, ich warte, bis die andere Person zu mir kommt. Ich bin bereit, die andere Person ist nicht bereit. Versöhnung fängt an mit Vergebung. Und Vergebung ist ganz deinerseits, ganz meinerseits. Ich muss das zuerst tun, egal was von der anderen Person kommt. Denn wir leben in einer Welt, die nicht ideologisch ist die nicht ideal ist. Und teilweise kann ich vergeben, kann ich alles machen, kann ich diese Liebe vom Herrn haben in meinem Herzen, aber das beeinflusst die andere Person nicht. Aber ich habe dann meinen Teil gemacht. Ich habe vergeben, ich habe losgelassen. Ich habe diese andere Person aus dem Gefängnis befreit. Und hoffentlich eines Tages werden sie das Gleiche tun. Tas Saada, unser Freund, hatte Hass in seinem Herzen. Er begegnet Jesus und er hatte Liebe in seinem Herzen. War alles ganz einfach danach, zwischen ihm und Juden, zwischen ihm und anderen Araber? Vielleicht nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht nicht. Versöhnung ist kein leichtes Thema. Wir müssen uns zuerst versöhnen mit Gott. Wir müssen uns versöhnen mit anderen Menschen. Und wir müssen unseren Dienst der Versöhnung ausüben. Diesen Privileg haben wir. Und warum, warum sollen wir das alles machen? Weil das Beste ist für uns. Weil dann sind wir frei. Und dann können wir mit Papa, mit unserem Vater im Himmel, diesen Dienst der Versöhnung machen. Er lädt uns ein, Teil davon zu sein. Teil von seiner Arbeit. Es ist nicht unsere Arbeit, es ist seine Arbeit. Ich möchte uns ermutigen und auch herausfordern heute, Denk daran, mit wem sollst du dich versöhnen. Gibt es eine Person in deinem Leben, vielleicht mehrere Personen in deinem Leben, wo du denkst, es hakt. Es gibt noch einen Groll bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe diese Person nie, nie vergeben. Oder vielleicht habe ich vergeben, aber ich, habe das, ich, ich bringe das immer wieder hoch in meinem Herzen. Ich erinnere mich immer wieder an den Fehler, was er gegen mir gemacht hat. Ich möchte uns herausfordern, heute Morgen, zu, zu kommen mit dieser Person im Kopf zu Gott und zu sagen, Gott bitte hilf mir, mich mit dieser Person zu versöhnen. Und vielleicht brauchst du, musst du neu ergriffen werden von dem Evangelium und von Gottes Liebe für dich, bevor du das machen kannst. Aber bitte mach das, weil sonst lebst du in Gefäng im Gefängnis, in diesem geistlichen Gefängnis und die andere Person lebt auch im Gefängnis. Ich schließe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 ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, durch uns. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, für den Messias. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Amen. Jesus, ich staune immer wieder über diesen Worten. Du hast keine Sünde gekannt und du bist zur Sünde geworden für uns. Herr, bitte ergreif uns neu mit, diesem, mit dieser Liebe, mit der, mit der Wahrheit von dem Evangelium, dass wir lieben können, wie wir geliebt sind. Herr, du siehst, es einfach zu schwierig ist für uns, ohne ohne dich, ohne deinen Heiligen Geist. Und Herr, bitte komm du mit deinem Heiligen Geist in unserem Leben. Bitte schenk, dass wir vergeben und uns versöhnen können. Amen.